Es gibt mittlerweile eine Menge Wasserparks in Deutschland, darunter gibt es viele gute oder auch… ja, das ist ein Wasserpark. Aber davon mal abgesehen, gibt es in Deutschland drei Wasserparks, welche wirklich aus der Masse herausstechen und darüber geht auch das heutige Video, die Top 3 Wasserparks in Deutschland. Aber was macht ein Wasserpark zu einem Top-Wasserpark? Wir haben das Ganze mal unter den folgenden drei Kriterien bewertet. Erstens die Bade- und Schwimmfläche, zweitens die Szenerie und drittens die Rutsche. Denn was ist schon ein Wasserpark ohne Rutschen? Ohne viel weiter zu reden, würde ich dann sagen, fangen wir direkt mal an. Auf den dritten Platz liegt das Aqualand in Köln, Nordrhein-Westfalen. Das Aqualand Köln kann ich direkt mit seiner Größe beeindrucken, aber es ist dennoch eines der schönsten Wasserparks in Deutschland. Ob man sich im Wasser an der Bar entspannen möchte oder doch lieber auf einen der sieben Wasserrutschen den Adrenalinkick seines Lebens holt, ist ein dort selbst überlassen. Die Wasserrutschen haben zusammen eine Gesamtlänge von 716 Metern, also schon eine Riesenfläche. Für wen das Ganze nichts ist, kann sich auch in der Sauna bequem machen. Oder doch lieber im Fitnessstudio pumpen gehen? Dies ist alles im Aqualand mit drin. Das Aqualand Köln ist aber nicht nur etwas für Erwachsene und Jugendliche. Für die Kleinen gibt es auch einen hervorragenden Schwimmbereich, also etwas für die ganze Familie. Auf dem zweiten Platz liegt die Therme Erding in Bayern. Die Therme Erding ist ein privat finanziertes Bad in Erding. Mit einer Gesamtfläche von 18 Hektar macht es sie zur größten Therme Europas. Die Therme Erding beeindruckt aber nicht nur mit der Gesamtfläche, nein, zugleich ist sie auch noch wunderschön. Wenn man dort ist, denkt man, man sei in einem anderen tropischen Land. Das Ganze ist auch noch in fünf Themenbereiche aufgeteilt. Der erste, wie der Name schon sagt, ist die Therme. Dann gibt es noch die Vitaloase, bei der der Zutritt erst ab 16 Jahren ist, die Vitaltherme und die Saunas, welche man nur textilfrei betreten darf und dann noch den großen Rutschenbereich namens Galaxy, Erding und das Wellenbad, denn das Wellenbad sollte man auf keinen Fall vergessen. Im Großen und Ganzen gibt es dort etwas für jung oder alt, also für jeden etwas. Egal wie alt man ist, spielt keine Rolle, man kann dorthin gehen. auf den ersten platz und damit der beste wasserpark in deutschland ist tropical island in brandenburg tropical islands ist auch einer der größeren wasserparks in deutschland mit einer gesamtfläche von 6,6 hektar drin und dazu noch mal eine außenfläche von 4 hektar dieses alles sind sieben verschiedene themengebiete aufgeteilt diese sind der regenwald das tropendorf die südsee die lagune die wasserrutsche minigolf und in einem zoo und ja Ihr habt richtig gehört, es gibt hier einen Zoo. Zudem gibt es auch zahlreiche Übernachtungsmöglichkeiten, ob im Bad selbst oder draußen, im Zelt. Es ist ein Selbstüberlassen. Das Highlight des Wasserparks ist das tropische Klima und wie auf der Karibik aussehende Szenerie. Auch dies ist ein wundervoller Wasserpark für die ganze Familie. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Und wenn nicht, naja, dann halt nicht. Vergesst nicht zu abonnieren, es ist schließlich kostenlos und nur 0,1% der Personen, die unseren Videos schauen, haben uns auch abonniert. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. Wir sind Team Tom und wir verabschieden uns.